Servus und hallo auf ein weiteres Olight Taschenlampen -Video. Wer keine Lust hat, der kann gleich abschalten, alle anderen bleiben dran. Das ist die Warrior X diesmal und eine taktische Taschenlampe, schon wieder. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen im Fan von diesen Olight Taschenlampen geworden. Darum möchte ich dann doch hin und wieder mal solch eine vorstellen. Ja, die hat maximal 2000 Lumen und 560 Meter Leuchtreichweite. Auf der Rückseite sieht man dann, sie hat zwei Modus, einmal High und Low und je nachdem, ähm, welchen Modus man da hat, so lange hält die Taschenlampe auch. Ja, in der Regel ist es so, völlig egal, aber irgendwie hat das was, was mir gut gefällt. Es ist wie bei verschiedenen Firmen, wenn man da die Schachtel schon hat, die ein bisschen was hermacht, macht das Gesamtbild einfach schon ein bisschen mehr Spaß. Da drauf ist so ein gelber Deckel. Hier steht auch, wie man die zum ersten Mal benutzt. Das zeige ich euch jetzt gleich. Schauen wir mal, was da überhaupt zum Vorschein kommt. Das ist einmal so ein... Also ein Dankeschön. Ja, klar, logisch. Ein kleines Betriebshandbuch. Ziemlich dünn. Und da ist die Taschenlampe selber. Ich finde, das sieht jetzt gerade ein bisschen aus wie so eine Trinkflasche. In Kleinformat. Auf jeden Fall ist das hier eine Tasche dafür. Und da ist schon... Die Taschenlampe, die Warrior X von Olight. Als erstes muss man hier hinten den Griff erstmal abschrauben. Dort befindet sich dann der Akku. Und dieses gelbe Plastikteil wird dann rausgenommen. Das schützt den Akku eben, dass er sich nicht entlädt, weil der ist schon vorgeladen in der Regel. Und dann kann die schon gestartet werden. Was befindet sich sonst noch in der Packung? Hier ist so eine kleine, ja, ein kleiner Mini-Katalog, ein Flyer. Und dann haben wir hier schätzungsweise die Kabel noch. Das ist wieder das typische Olight-Magnetkabel. Zack dran, USB, kann man dann somit an die Powerbank anschließen und aufladen. Hier ist dann noch so ein kleiner Ring drin, was es mit dem Aufsicht hat. Das zeige ich euch gleich. So, wenn man die Taschenlampe einschaltet, das kann man im Video nicht sehen, aber es vibriert dann. Die Taschenlampe vibriert. Vielleicht kriegt man das am Tisch ein bisschen hin. Da hat man es gehört. Ähm, wenn diese leer wird, also wenn der Akku leer wird, dann fängt die auch das Vibrieren an. Ich schraube jetzt hinten mal das auf, damit wir den Akku anschauen können. Der ist natürlich mitgeliefert, ganz klar. Das ist ein 3,6 Volt Akku. mit 3.000 Milliampere, wie man sehen kann. So, und wenn ich das Ganze jetzt schon abhabe, dann zeige ich euch auch mal, was das mit dem Ring hier auf sich hat. Und zwar kann man das da hinten abnehmen, diesen Handstopper, und den Clip kann man dann auch ganz leicht entfernen. Und der Handstopper kommt dann da wieder drauf. Ich weiß nicht, ob ich das richtig rumgemacht habe. So, genau, da kann man sich quasi dann aussuchen, ob man jetzt den nimmt oder diesen. Ich werde wieder auf den Clip und diesen Stopper umtauschen, was mir einfach besser gefällt. Warum das so ist, ich nehme mal an, das hat damit zu tun, dass diese Lampe dann als äh, eine Waffe montiert werden kann, etc. Dass man das halt einfach befestigen kann. So, was ich noch ganz gern zeigen möchte, ist ein bisschen Bedienung. Und zwar, wenn ich hinten drauf drücke... Nur halb, also leicht, dann ist die schwache Leistung da. Also das ist der Low-Modus. Und wenn ich ganz durchdrücke, dann ist der High-Modus. Wenn ich einen Stroboskop-Effekt haben will, schraube ich hinten die Kappe leicht ab, drücke hier und schraube es wieder zu. So habe ich den Strobe-Effekt. Ja, naja, mit dem Auf- und Zudrehen finde ich jetzt nicht so ganz gelungen. Muss man dann nochmal das Ganze machen, um das wieder normal in den normalen Betriebsart reinzukriegen. Joa, naja, ist jetzt nicht so das Highlight, finde ich. Wie ist der Gesamteindruck der Taschenlampe? Im Allgemeinen echt super, hochwertig, toll verarbeitet, wie immer. Und ich bin mir sicher, die funktioniert einwandfrei und macht ihren Dienst gut. Das war's dann schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder auf meinem Kanal. Macht es gut. Servus. Ciao.